Sowohl Emotionen als auch Gefühle wollen gehört, wahrgenommen und akzeptiert werden. Das müssen sie auch für die geistige Gesundheit. Dies klingt ein wenig danach, als hätten sie ein Eigenleben und auf eine Weise und faktisch in den meisten Leben haben sie das auch, wie es sehr mühsam in dem Film Alles steht Kopf illustriert wird. Unterscheiden wir zunächst einmal aus Spaß an der Sache zwischen Emotionen und Gefühlen. Emotionen sind reflexartige Reaktionen des Körpers auf einen Reiz. Affekte, in denen individuelle Kognitionskonstrukte wie Wünsche, Überzeugungen, Widerstände und Bewertungen zum Vorschein kommen. Gefühle hingegen haben eine dauerhaftere Natur. Liebe ist ein Gefühl, Verliebtheit und Lust eine Emotion. Der Unterschied besteht quasi in einer temporalen Dimension und Dauerhaftigkeit, wenn der Körper die Emotion verarbeitet und in die Weltwahrnehmung integriert hat. Ganz natürlich entspringen aus unserer Biologie in uns Impulse die dem evolutionären Sinn der Selbsterhaltung und Fortpflanzung dienen. Diesen übergestülpt wird ein Sozialisationsprozess, wodurch eine Identität als Referenzpunkt entsteht, die wesentlich sozial geprägt ist, mit einem Haufen konzeptueller Ideen, die in Bezug zu ersteren Grundprogrammen stehen und diesen dienlich sein sollen. Uns wird eine Realitätsbrille gebastelt, wodurch wir die Welt nur aus der Kondition unseres Verstandes wahrnehmen können. Darin stecken Erfahrungen aus unserer Kindheit, Überzeugungen, kulturelle Werte und all der gesellschaftliche Auswurf. Dementsprechend wird auch unsere Gefühlswelt dadurch bestimmt. Wir lernen auf eine Art quasi, wie wir uns fühlen sollen und wollen. Diese Affekte und Gefühle werden zu wegweisenden Komponenten in unserer Erfahrung. Deswegen heißt es auch immer noch oft, folge deinem Gefühl. Was viele dann Äquivalent zu, macht das, was dir Lust und Mehrwert gibt, empfinden. Was sie dann auch in der Regel tun. Unser Gefühlsempfinden hat dadurch die höchste Entscheidungsinstanz. Das, was in unserem Verstand auftaucht, sind nur rationale Rechtfertigungen für eine Entscheidung, die wir emotional schon lange getroffen haben. Dass es dahinter eine gewisse Kausalität gibt, aus der jede Regung in uns entspringt, das ist uns nicht sonderlich bewusst. Und so nehmen wir die Oberfläche als absolut und richtig an. Eine Hinterfragung dessen und all dem, was konzeptuell damit einhergeht, ist meist anstrengend und unschön. Des öfteren haben wir dann die Kombination aus einer Fehlinterpretation durch die Realitätsbrille plus den affektreichen Mechanismen der Spezies Mensch, gerade das Internet scheint dafür ein Katalysator zu sein, wo Menschen ihren höchst differenzierten Ballast dazugeben können. Und interessanterweise hat jeder und jede den Eindruck, als liege er oder sie richtig mit ihrer Meinung. Was wie wir jetzt wissen, eindeutig der Ausdruck der Absolutsetzung der eigenen Gefühlswelt ist um sich selbst als Konsistenz zu erleben. Zusätzlich zu dem, dass wir uns sowieso alle als Singularität empfinden. Doch nur weil uns etwas richtig erscheint, ist es das nicht notwendig. Und dies gilt auch dafür, was uns unsere Gefühlswelt diktiert. Wir verlieren uns oft in Oberflächlichkeiten und Interpretationen, ja verarschen uns sogar selbst, um einen Emotions- und Gefühlsgeladenen Mehrwert zu erhalten, um uns als Konsistent zu empfinden. Und das auch noch im Namen des Guten. Nehmen wir als Beispiel die großen Brände in Australien. Kaum in den Medien kursierte online ein Video mit dem großartigen Titel Der wahre Grund, warum Australien brennt. in dem die Massentierhaltung und dessen Effekt aufs Klima als direkte und einzige kausale Ursache dargestellt wird, um den Veganismus als Lösung zu präsentieren. Dass dahinter auch noch eine korrupte, neoliberalistische Wirtschaftspolitik mit geopolitischen Interessen steckt, was dazu führte, dass die Regionen dort ausgetrocknet sind, das wird nicht mal in einem Nebensatz erwähnt. Ein einfaches Prinzip. Hier ist ein Problem, das ist die Ursache, damit du deinen ganzen persönlichen Frust darauf projizieren kannst. Und hier wird dir auf einem Silbertablett die Lösung präsentiert, damit du deine ganzen angestauten, aggressiven Energien auch entladen kannst. Und dabei kannst du dir auch noch erzählen, dass du die richtige Art von Mensch bist. Und es wird es selbst noch jene geben, die sich darüber empören, dass ich den Veganismus in einem kritischen Satz verwendet habe, obwohl es nicht mal um die Kritik darum ging, und dies als Angriff auf den Veganismus auffassen. Und dies ist genau das, wovon ich spreche. Alles, was du fühlst, denkst und willst, dient dem konditionierten Alltagsbewusstsein genau dafür, um sich zu empören, auf Hände zu sein, um sich selbst als richtig darzustellen, wo Emotionen und Gefühle dazu benutzt werden um sich seine eigene Ideologie und sein eigenes Sein zu rechtfertigen. Es fühlt sich für mich so an, deswegen habe ich recht. Meine Gefühle haben immer recht. Und ich habe ja einige syllogistische Schritte ausgelassen. Das ist eine der beliebtesten Vorgehensweisen, um mit seinen Problemen umzugehen. Es ist die Gleichzeitigkeit von Opfersein und Macht beanspruchen, von Selbstqual und Quälen wollen. Viele glauben, dass so eine Reaktion bedeutet, Grenzen zu haben, was sehr wichtig ist. Aber sich offendet fühlen und die Lust an der Qual durch Diskreditierung und Co. des anderen, das bedeutet nicht Grenzen haben, zumindest keine gesunden. Und wenden wir meine Ausführungen auf noch alltäglichere Situationen an, die Gestaltung deiner sozialen Kontakte, den Menschen, zu denen du dich hingezogen fühlst, die Sachen, die du willst. Ja sogar, dass du dir das Video eines random-bärtigen Dudes auf YouTube anschaust. Bin ich zum Beispiel nicht in der Lage dazu, um dir etwas auszulösen, wirst du dieses Video abbrechen. Warum solltest du es auch weiter schauen, wenn es dir keinen Mehrwert bietet? Du suchst nach das, was in dir Affekte und Gefühle auslöst. Weil du es gewohnt bist und du dich damit ablenken kannst. Weil Ablenkung Selbsterhaltung bedeutet. Und ignorierst alles andere. Wollen wir anfangen, uns davon zu befreien, ist der erste Satz, den du dir sagen musst. Meine Affekte und Gefühle erscheinen mir zwar richtig, aber sind es nicht notwendig, vor allem nicht absolut, sondern das Produkt meines konditionierten Verstandes, der nach dem sucht, was er gewohnt ist und gelernt hat, fühlen zu wollen. Das ist die Basis, die du brauchst, um die Reise deines emotionalen und damit auch persönlichen Wachstums zu beginnen. Mit der Zeit, gewissen Praktiken und vielen reflexiven Möglichkeiten und Erfahrungen, von denen du viele nicht mögen wirst, wirst du in der Lage sein, Kausalitäten deiner Gefühlswelt zu verstehen und zwischen Kondition und Intuition zu unterscheiden. Bevor du dich selbst nicht gut genug kennst, wird deine Gefühlswelt dich in einem Käfig halten, ohne dass du es merkst oder anders wollen würdest, weil du den Eindruck hast, dass du da ziemlich sicher bist. Es bedeutet auch, dich deinen tiefen Verletzungen hinzugeben und sie zu beleuchten. Dies bedeutet, dich Angst, Einsamkeit, Frust, Wut und Trauer spüren zu lassen. Dich ihnen hinzugeben, das ganze schöne Paket. Das ist keine leichte Aufgabe und machen es die meisten auch nicht, weil es das Letzte ist, was du willst. Du willst ein affektives Leben, für dich scheinbar schöne Dinge und Menschen, was in unserer Wahrnehmung oft das Gleiche durch unsere Sachlichkeit geworden ist. Für den Mehrwert, nach dem du dich so sehr sehnst, weil es das Einzige ist, was deinen endlosen Hunger nach Bedeutung stillen kann. In deiner Suche zögerst du auch nicht, alles, was sich in dem Weg deiner ideellen Lust stellt, mit der Axt abzuschneiden. Und es ist in Ordnung. That's life. Mach deine Erfahrungen, triff deine Entscheidungen, aber ab und an, hört was genauer hin. Also, solltest du immer auf deine Gefühle und affektiven Impulse hören, sind sie immer absolut. Nein, für dich sind sie richtig. Aber bevor du nach ihnen handelst, erforsche und beleuchte sie. Lass etwas Zeit vergehen, ohne dich zu sehr abzulenken. Warte geduldig, gerade wenn du in einem affektiven Zustand bist, der deine Wahrnehmung trübt und schau, was dann passiert. Denn wie sich unser Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zeigt, kann in dem gesehen werden, wodurch wir Lust erhalten. Darin enthalten ist auch noch die Lust am eigenen Leid und das der anderen. Aber darüber reden wir ein andermal. Bis dann.